Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Kommt ein Blinder in einen Fischladen. Und sagt... Hi Mädels! Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe euch hat es gefallen. Lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Schaut mal auf Marbarer TV, der Facebook-Seite vorbei. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Habt viel Spaß. Und nicht vergessen, lachen. Macht lustig.